Ja, und willkommen. Mein Name ist die P. und oh, nee, ich bin Metal Mario Master zurück bei Mario Party. Ja, Baus das ist Magma Mountain und Peach ist dran. Und wir haben nur noch zehn Runden zu spielen. Cool, jetzt komme ich okay. zehn. Boah, mit einer riesen Szene. kann ich auf den Pilz dann glaube ich. Egal, ich also was noch mal ist die abkürzung versuchen ja cool. du hast gewonnen geh weiter Aha. ist mein stau cool. nee, ich glaube nicht dass er schmeckt einer geht's wieder <lacht> ja. oh gott so das war knapp oh. ist ah, oh, war? Okay. ja Aber was denkt die hand eigentlich wer wer sie ist Wenn du die weiße Flagge hier hebt, dann hebe ich die rote. Okay. Auf Peach, come on. Geh einfach weg. sagen okay. <lacht> wir und bringen wir es zu Ende. Wie Männer. unseren Fahnen. Ja. da war es nicht schnell genug <lacht> nein, nein! <lacht> <lacht> Ha! Und so wurde der Mario-Film gecancelt. Tja, gibt halt doch kein Mario-Film. So schade. Und dabei habe ich mich schon sehr darauf gefreut. Ja. Und irgendwie weiß ich nicht so mario kart vorne vorne. Ja, habe ich tatsächlich im zweiten Trailer gesehen. War voll cool. Ich glaube, Luigi hat auch seinen... Staubsauger, irre. ich glaube auch, ich habe ihn da gesehen. Also sehr viele Anspielungen an Nintendo-Spiel. Genau, wenn gespannt wird, wie viel ich davon aufzählen kann. Meines habe ich auch im zweiten Sonic-Film gemacht. Gab es ja auch so viele Anspielungen auf, äh, auf die Spiele. Das ist Sonic aus Was Sonic ist der Son Hedgehog. <lacht> Sonic Sonic aus Sonic der Hedgehog. So, äh, wo muss ich überhaupt hin? Nach link? äh, links? Äh. nach links. Du musst nach links. Ach, ach ja, und äh, wir haben wieder alle roten. Äh, alle Felder sind wieder rot. Ist das nicht toll? Und ich war es dieses Mal nicht. Oh komm, aussetzen! Aussetzen! Aussetzen! Rick! Jetzt geht der Auto und block Ich krieg ich krieg die Krise! hoffe ich den jetzt gleich wieder verliere ey. <lacht> ja genau willst dich pause noch mal ganz freundlich guten tag sagen nein ne? nein der hat so einen feuchten händedruck <lacht> Ein feuchter händedruck nee. <lacht> nicht der feuchte hände <lacht> nein jetzt nein nein, nein. Oh, Gibst okay. du jetzt einfach nicht, ey. In meine Münzen, verdammt. Oh, in meine das ich Münzen. Danke. Oh. 20, das macht wieder genau. los? Ja gut. Ja, wenn du keine Sterne hast, dann nimmt er dir der automatisch 20 Münzen weg. Wirst versuchen ich will dich zu zum bau gehe ich zu dem hin weil wieder schon sagt er hat zum so feuchten händedruck er kennt euch doch so gut ey. ja Aber ich muss die nähe nicht um mich rum haben Okay, stört. Wir sind ja alles, rot. alles ist rot. Oh, zum Glück Feuer springen. Dann buddeln wir uns mal. Ja, ich frage mich, ob der wieder direkt bei dir irgendwo ist, ey. Wo, keiner <lacht> ist uns, wo keiner von uns erst mal ran kann, ey. Ich fände es ich lustig. Ja. Da lang, da lang, da lang. Äh, ins Gestein hinein. Da kann man rein. Ja klar. Wer ist ja, er denn? Ich, <lacht> weg, weg, weg, weg, ich hab's... ihn gesehen! Nein! möge, möge, möge, nein! Nein! Warum schlecht der Pfeil nach rechts und nicht nach rechts oben? Oben das macht doch keinen Sinn! Oh nee, wie kriegt er den auch noch? Äh, Peach kriegt er nicht. Wieso ist der Tor 20? Aber Peach ist nicht dran. Nächsten ja. Würfelte ich noch mal? Jetzt zieht er weiter. Kriegen Knall. Oh, er stand direkt da davor. Ja, gleich <lacht> gesehen. Er war, war unsichtbar. Das ist jetzt kleiner Kriegeöl getarnt. Ja. Ich glaube ich weiß wo er ist. Glaube ich weiß es. <lacht> ich habe es gewusst. Das ist sehr weit weg von uns. Ja. Ich glaub, da kommen wir nicht mehr hin. Ich glaube nicht. Der explosive Bomben. Spielen wir heiße Kartoffel? Ja. ja. Da kann ja nur einer verlieren, ne? Ja, einer verliert, wird die anderen gewinnen. Und ich hoffe, ich bin nicht der Verlierer. Wusch, wusch. Da kommt er! ja. Wo ja, ja, oh, siehst du mich? Hier. Oh. Oh, ja. ja. ja. ja. ja. Nein! Nein! Warum? <lacht> du blöder Affe. Yoshi, und, loses! Und du auch, Donkey Kong. <lacht> oh. Okay. Uh, uh, ach ja, genau, der Ausbruch ist zwei Runden her. Beide schon wieder. Ja. Was mache ich jetzt noch mit meiner Anzahl? Ja. Was hast du, hast du jetzt nur? Ich bin doch sowieso nicht mehr, Na ja, ich, ich such mal irgendwas anderes. Ah, ich nicht, ich hier. Du willst du halt nicht riskieren? Du hast ja genug. Ich will es nicht riskieren. What? What? Okay, Dankeschön. Okay. <lacht> willst du dich äh, leicht betrogen? Oh ja. Mit einem wenig, ja, genau, stimmt, da war ja was. Oh, wieder meschen wie die weltmeister oh mein gott jetzt <lacht> oh, ich die sehen sehen da dann ja. ja sonst hast du sie ja nie eingesammelt ja Aber dieses mal hast du es getan Es sieht ein Bö Eigentlich sieht es aus, als ob wir alle gewonnen hätten. Ja. Aber oh, wenn, wenn Peach das schaffe, habt ihr die, die holt sich den, die kann sich den Stern krallen. Ich hoffe, ja. sie verkackt ist. Oh, komm, verkackt Peach! Peach, du musst verkacken! Verdammt! Ja, jeder einen Stern, ja, das wummt mich so ein bisschen. Und sie hat dann also sogar noch die Chance, entweder erneut zu würfeln, oder wenn sie Pech hat, muss noch mal eine Runde aussetzen. Ich hoffe, sie setzt eine Runde aus. Und sie hat Gesichtsstarre. Das ist ziemlich gruselig. Muss in den das denn? War das nicht Künstler Pech? Natürlich habe ich zwei wenig Ja, nicht. das ist ich wirklich Künstler. Ich bin auf den, dann hätte ich sowieso nicht. Gekriegt, ja. Ja, ich gehe jetzt aber da lang. Ich will es da lang gehen. Außerdem wird zu Stern sowieso jetzt gleich weg sein. Oh, gut. Ich mein nicht gut. bin ich gar nicht mal so gut. Hat er zwei. Ja. Jetzt wäre er mit mir auf den ersten Platz, beinahe. Mhm. Wenn ich meine, noch hätte. Ja, aber... Hast du ja nicht mehr. Oh, da ist er. Warum bist du nicht äh. da gegangen? Komm, da? Da haben wir jetzt einen Affen aufs Maul. Ja. Oh nee, doch nicht. Schade. Er überlebt heute. Ja, für heute. Aber nur für heute. Whee! ich sag mal versuchen wir das beste aus der sache zu machen ja. die Reste einfach essen ja essen einfach die reste jetzt aus das ist meine seite ja ich sehe überhaupt überhaupt nichts eingesammelt ne? hey, irgendwie nicht ich kann auch irgendwie nicht sein weil ich da hinten auch einfach nicht sehen kann. Ich glaube ich habe eine Menge eingesammelt. glaube habe ich denn? Zwei. das ist acht ne? Ja. Oh hallo äh, fünf Runden. Ja. Fünf Runden. Äh. Und, äh, Platzierungen. DK, Mario, Yoshi. Also, Yoshi. Peach. Äh, Yoshi. Yeah. Warum äh, äh, ja, doppelt Wert, äh, 20 Münzen. gibt einfach um so ab, lebe, lebe, lebe, Ja. Ich finde ja so Münzstern am Ende des Spiels, da ein bisschen überwerte. Mhm. Ja, den Münzstern werde ich kriegen. 1 2 3 am 1 2 3. Einfach so geht's gut. Nice, you did it! Okay. Ausgezeichnet. 100 Münzen. Ja. Ich laufe. Nein, laufe. Münzen tauschen ja. mit Yoshi. Ah, ja. Ike gibt mir alle seine Sterne. Na, na. Okay, hm. Ja gut. Ist nicht so schlimm. Ja, da brauche ich mehr sein, wenn ich so ganz ehrlich bin. Ne? Du willst auch irgendwie immer mehr. Kann das sein? Genau die Anzahl der Münzen tauschen. geld wieder bekommen von dem roulette yeah. nein, nein ich hasse feuerspringen habe ich schon mal gesagt dass ich feuer springen hasse das ist nicht so schwer aber ich verbrenne mich immer so also noch springen stehe ich überhaupt dass wir nicht ganz außen stehen oh, gut ich stehe nicht ganz außen So ganz still ich irgendwo ein Spiel, wo man wo man auch die Ball äh, kontrollieren kann, irgendwie als Spieler. Äh, ja, bei Mario Party 8. Du sagst chillig? Wolltest du was sagen? Ich wollte dich nur nochmal darauf hinweisen. Du hast gesagt, es ist chillig. Eigentlich wärst du der Letzte gewesen, der das Seil berührt hätte. Da irgendwie gucken wie wieder ausgeht. <lacht> Welchen der beiden Wege möchtest du gehen? Na gut, danke. <lacht> das darf nicht wahr sein. Jetzt kommst du auch noch, auch noch in Sicherheit. Wie gesagt, gehört. Und zweimal den falschen Weg genommen. Na, ja, wir suchen mal Bowser, wenn nee, ich verzichte lieber. Hm. Yes! Uhuhu! Warum? Oh. So, und jetzt mache ich das erstmal so: erstmal nehme ich den Donkey Kong den Stern weg. Ich gleich Stern, Ja. Yippie. <lacht> so gehört sich das. Ich habe Gesichtsstarre jetzt einfach nicht recht. doch bei roller so viel glück haben <lacht> vielleicht kann die kraft der sterne den vulkan zerbrechen so wie sonst alles sterne regeln alles ich, ja. äh, ich glaube ist auf dem letzten platz Ah doch, du bist auf dem letzten Platz. Oh nein. Hm. Nochmal ja, ja. Schatztaucher. Wir haben doch alle genug Reichtum. Man kann nie genug Reichtum haben. Das habe ich dir doch schon erklärt. Man kann nie genug Reichtümer haben.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 Die wollte ich. Oh. <lacht> da! Ah! euch. Schlapp ihr euch. Schlapp den euch. Nein. <lacht> Hört auf mich runterzudrücken. zu drücken. Na. Ja. Yes. Da da da dum, Da dam. Da, dum, da dum. 14. Und du hast 11. Hm. Weißt ich dachte mir schon in der letzten. Wie kommt hm. hin? Wo ist das? Okay. Der, was ist der Stern überhaupt? Ach, da ist er. Habe ich geil gesehen. Voll. Hm. Cool. Ich, ich will jetzt von Peach ein paar Minuten klauen. Ja. Was? <lacht> Warum denn von mir? Du hast die meisten Münzen und du bist auf dem ersten Platz. Jetzt weiß mal wie viel ich bekomme dadurch. Hey! Hey! nicht fair ja, jetzt habe ich wirklich cool. Bin schon wieder zurück ich nicht ah, spiel ich nur so viel glück haben. ich bin der master warum was erwartest du denn von mir das voll durch ja, den ersten stern wollte bin sofort verloren <lacht> das nennt man alles Künstlerpech oder schlechtes karma <lacht> Da es. Start. Der. Finish. Uh -huh. Ausgezeichnet. Ist alles okay, Dario? Du bist so still. Ja, alles okay. <lacht> Ich dachte jetzt schon, dass du böses Blut hättest. Dann ja, müssen wir nicht Sachen auf Discord gecheckt. Also. Mach ich auch immer. Wunderbar. Jetzt habe ich noch mehr Zeit. Ja, jetzt haben jetzt wir die Zeit. Mal sehen was jetzt alles so angeht. Ja gut, okay. Na ja, gut, ich weiß, wo, wo sie sind. Das ist richtig. Ah, das ist falsch. Das ist richtig. So ein Idiot. Das Idiot. Ich hätte die die KI die ein bisschen schlauer gehalten. Ja, hm. <lacht> Nein, nicht wirklich. <lacht> Komm mal werfen. ja schmerzhaft ja. ja. Münzen sammeln. Ja, Münzen sammeln. Ja! Da ist er! Ah. Nein! Ausgezeichnet. ich viele noch minzen. Wie viele habe ich überhaupt? Ich habe einige gefangen. Zwölf. Ist hey, du hast die selber anzahlen müssen wie ich. Ja. Den dann kannst du vergessen. Aber ich hatte doch schon die meisten Münzen. Der Münzstern ist der ist der Stern, der meisten Münzen hatte. Da ja voll dämlich. Und ich hatte 103. Ich hatte mal zwei Sterne. Theoretisch. Ja. ja eigentlich. The Theoretisch. Wo ist er? er ist ganz unten. Könnt da nur hinkommen? Zwei hohe, -ho Zahlen, geht das! stehst du denn? Du stehst da! Oh, super! Ey. Oh, nein! Hi, Bowser, was gibt's ja. Lustige Minispiele! Blablabla! Wenn, wenn du mir den letzten Spiel jetzt auch noch weg, ne? Nee, das macht er hier nicht. Oh Gott, Bowser's Town-Scene! Oh. 3 gegen 1 und wir spielen alle gegen dich. Oh, oh, nein. Oh, das ist in die Richtung. Okay, das kann ich. Oh, nein. In die Aber Richtung kann ich. ich. Was? Nein. Was? Ich habe auf den Home-Button aus Versehen gedrückt. Boah. Okay. Was also auch? Was bei dir passiert? Äh, ich habe, nachdem du auf, persönlich auf den Home-Button gekommen bist, gar nichts mehr gemacht. Okay. Ich habe nichts mehr gemacht. Gar nichts. Ich wollte dir die Chance geben. Oh, Aber die Computergegner haben es nicht zugelassen. Also, gib nicht mir die Schuld, okay? Ne, ne. Danke. Ich gebe dem Spiel die Schuld. Ja, danke schön. Oh, is it my turn already? <lacht> das ist das, Feuer? Oh, Nein! <lacht> ich ja. Ey, ey, ey, schon wieder mit. Ja NEIN! Oh, die das ist, ist <lacht> <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> <lacht> <lacht> ey, ey, die Schleimische Lachen von Daniro. Habt ihr es gehört? Das so ja, diabolisch war. Wir haben jetzt geladen. Um drauf zu springen. Nein! Ich dachte euch. Voll jetzt wohl aufs Maul. Tusch. Tusch. Tusch. Tusch. Finish. Oh no ich verloren 10 irgendwie was? 15 grausam sie haben dir 15 münzen gestohlen nun weißt du wie ich mich fühle für war ein mächtiges erlebnis oh, no! Ver verprügelt den browser mit hammer ja. ja mit dem hammer geknechtet hm. wir haben alle sechs münzen ja jetzt verlieren wir alle sechs münzen ausgezeichnet das ist der letzte zug oder der vorletzte das ist der vorletzte glaube ich wenn ich mich nicht irre ich bin mir nicht ganz sicher auf die, die machen wir fertig auf wieder Und ich wollte eigentlich Tiefseetaucher machen. Danke gehen oh. die gleiche Strecke. Ist immer die gleiche. Nein. Oh, uh. rechts. Wieso eigentlich Zeit lassen. Ich kann auch gar, gar nicht mehr so schnell tippeln ey. Nee. So Weil es nicht. ganz schön anstrengend ist. Ich muss einen Rekord brechen. Ausgezeichnet, oh, du bist dritter. Nee. Also auch da. Last turn. Ha, sie kommt nicht mehr zum Buhu. Aber selbst, äh, selbst egal welchen Weg sie nehmen, sie kommen auch überhaupt nicht mehr wohin. Ja, nee, sie wäre sogar noch nicht mal zu Pause gekommen. Sie hat wirklich Glück gehabt. Ja, das ich glaube ich jetzt machen. nicht. Ich glaube, du kriegst doch den Stern. Hm, ja, Oh Gott! wollte mich auf den Arm cool. nehmen. Cool. Jetzt stellen mal vor, ich hätte noch meinen ersten. Meine ja, drei. <lacht> so, den nächsten Stern bitte ein. Von mir entfernt. Hm. Ne, da kommen wir nicht mehr hin. Oh, Donkey Kong vielleicht. Ne, der, ist in der gerade. Nee, er muss in die andere Richtung. Hm. Ah, ist schon vorbei. Ja, ja alle. Ja. ja. ist das Spiel. Bleiben wir draußen. Wir bleiben draußen. Ich glaube, dass ich nicht den Schlüssel habe. Ich will nicht den Schlüssel haben. Oh Gott. Ich hätte es ja lieber, wenn du den Schlüssel hättest. Okay. Mit diesem Druck nicht umgehen, aus dem Weg What? What? Ich hatte für eine Sekunde, aber Aber egal, wir haben es geschafft. Unermessliche Reichtümer, ja, die Ge hat dein Gesicht ja. verdeckt. Ha das gesehen Ja. Okay. okay. wer hat denn die meisten sterne das habe ich Juhu. ja wer hat denn die meisten münzen oh, das bin ja auch ich okay, wer kriegt den spielstern der spielstern geht an mich cool oh, war schon ja habe ich schon gewonnen Der Bildschirmstern geht cool. auch an mich. Cool. Und der eigene Stern, wirklich denen oh. Mario und Donkey Kong. Ich muss auch sagen, ich habe auch sehr viele Fragezeitenfelder ausgelöst. Wer hat gewonnen? Ich frage mich, wer gewonnen hat, ey. Die Spannung ist nicht wer? auszuhalten. Ja, ich. Oh mein ich. Gott, oh mein God, ich hab gewonnen. Damit habe ich jetzt gar ich, nicht gerechnet. Ich auch nicht. Jetzt kann ich Bowser wieder mal mit Würde besiegen. Woohoo! So wie ich es immer getan habe. Was mag jetzt passieren? ich das dann so auf Bowser noch weg? Oh tatsächlich. Ja. Wo ist er denn? Ah, da ist er ja. Rufen wir mal einen Krankenwagen. Mein letzter, letzter Spieler wird nicht irgendwie irgendeine Art gepeinigt. Dieses Mal nicht. Ja, die Superstar. Verdammt, ja nicht. Yippie! Yippie. Hahaha! <lacht> Bis zweiter Platz 171 Münzen habe ich aus dem bekommen. Ich dachte, es wären viel weniger. Wie das Gesicht aussieht. voll gruselig. Ja, das war's mit bausers Magma Mountain und dann lass uns mal die Münzen einzahlen haben auch schon alles. Aber wir können ja gleich noch mal eben in den Shop gehen. Mal sehen, ob wir da noch irgendwas kriegen für 195 Münzen. Und jetzt noch die Sterne. Schön. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 und 100. 100. Ja, und wie ist dann im nächsten Paar? weiter weitergeht, das sehen wir da. an dem nächsten Part. ja Ja. Okay. ja. Wie, was ist oh mein Gott, was das nächste Brett ist, das sehen wir im nächsten bad Ah, drück Start. Wir können jetzt ja zeigen, was jetzt passiert ist. Oh, Peter, hey. hey, irgendwas stimmt in den tod City nicht. Etwas ist komisch. Lass uns in der Toad Bank, tod City Bank nachsehen. Und sogar eine stadt hier was ist hier passiert? Ich habe alle deine Sterne. Wenn du sie äh, sie haben möchtest, kommen mal zur Warbrühe. Wenn wir den in die Finger kriegen. Oh. <lacht> ja, Aber das ist mal, äh, ja. Dann würde ich sagen, was Bowser mit uns vorhat? Hat, weil er hat seine Lektion wohl noch nicht gelernt. Das sehen wir im nächsten Part mit dem letzten Brett. Ja. Ja, also, bis dann und ciao. Tschüss, Seckowski.